Ja, hi und willkommen. Mein Name ist danny P. Und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja, in der letzten Folge haben wir in sich ein bisschen verstecken gespielt mit diesem blöden Angestellten, der den Schlüssel hatte für die Monorail, damit wir hier zum Rosé Tower hingehen können. Und ja, jetzt sind wir mit Hop und müssen, da hinten sehe ich doch schon was, und müssen, ähm, ja, mal gucken, was da drin so los ist, ne? Weil De leon ist da drinne und rosé ist, glaube ich, auch da drinne und ja, ich weiß nicht mehr genau warum, aber weil als wenn ich diesen Part aufnehme, das ist schon wieder, wenn ich so ein zwei Wochen her, oh eine TM, nachdem ich letztes Mal die Story weiter gemacht habe, ich hab hat eine Attacke, denkt den Spezialen glaube dadurch stark. Okay, Mysterien, sagt mir jetzt gar nichts, die Attacke ach so das ist einfach nur status okay alles klar da kann man mal machen so komplett nehme ich mal an obwohl eigentlich nicht akku okay ist eine verbrauchbar ist also jetzt ich auch verbrauchbar einmal oder weiß also ich nicht mich schon wenn komplett wie alles losgeht ich weiß zwar nicht ob ich davon viel aufnehmen werde aber Mal schauen. Ich freue mich jedenfalls so oder so darauf. Komm, machen wir uns auf die Socken, Daniro. Ja, das kann dann gucken wir mal, was da drin so abgeht. Ich habe Raptor mit Tiamat ausgetauscht, weil Raptor schon wieder zu stark war mit einem Level, Level 51. Ja genau, tritt voll auf die Blumen. Hop. Okay. Oh, wow, so sieht der Rosé tower also von innen aus. Der ist so riesig, da wird einem fast schwindlig. Okay, da ist Glas. Ich wollte schon sagen. Wusstest du, dass der rosetta angeblich auf einer Energiequelle gebaut wurde? Deshalb kann man in der Spitze des Gebäudes auch Pokémon Dynamaximieren. Das ist überhaupt nicht verhältlich. Das ist überhaupt nicht verdächtig. Also, wird gleich hier irgendwie was passieren. was ah, viel wichtiger ist. Ich hoffe schwer, dass man den Aufzug bis ganz nach oben fahren kann. Der rosetta hat nämlich sage und schreibe 100 Stockwerke. dann müssen wir uns jetzt hochkämpfen. Wie weit der Aufzug fällt, spielt keine Rolle, weil hier nämlich die Endstation für euch ist. Alarm, Alarm, Eindringlinge gesichtet. Mitglieder des Personals sind verpflichtet, unbefugte Gäste unverzüglich zu entfernen. Gehört die Anweisung kommt von Olivia, also muss ich sie befolgen. Wenn ich euch verteile gibt es bestimmt einen fetten Bonus für mich. So von Musik Könnt ihr mal auf eine Stahl-Pokémon. Ich kann nichts dagegen machen mit der. Hm. Interessante Musikauswahl. jetzt irgendwie an wie, wie irgendwas aus anderthalb oder so. Keine Warum nicht. Du hast einen Stahlkäfer, ich habe einen Stahlvogel. Was machst du jetzt? Ähm, oh, schon weg. Hey, wie du bist schneller. Aua. Oh was ja, warum ist das ding so stark also irgendwie sei diese olivia irgendwie weiß nicht mitten aus dem nichts irgendwie jetzt zu einer böse wichtigen uhr so geworden ist warum wenn wir denn überhaupt ich, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern weswegen wir story mäßig hin müssen weil das schon wieder so lange her ist immer nur Fangfahrts in den letzten Wochen gemacht. Aber... Ja, Musik bleibt. Das war der schon wieder. Geld mit jeder Liga Weiterhin in die Miesen. Da geht er hin. Mein Bonus aus der Traum vom eigenen Haus. Wir waren zum Liga präsident rosé sagt schon, wo finden wir ihn? Nehmen einfach den Aufzug. Der Präsident hält sich an der Spitze des Gebäudes auf. Ja, gleich sind wir am Ziel. hatte ja durch, Bruder, erz, bekommen Komm, dann Nero, weiter geht's. Ich habe das Gefühl das wird nicht so einfach, hier wird doch noch irgendwas passieren. Ne? Musik schon, weiß ich nicht. Ich will es nicht sagen, episch, aber weiß ich nicht. Es wird irgendwie viel noch kommen, irgendwie. kommen das ist der Empfangschalter des Rosé-Towers. immer für Aufzug. Okay. Okay, muss ich Blackwing mal nicht benutzen. Da ist ein riesiger Aufzug Habt Da gesehen, wie groß der Teil war. Was? Okay, ich wollte schon sagen. Warte, jetzt kommt irgendwie zehn Stockwerk irgendwie ein Trainer. Also, oh, das geht ganz schon weit nach oben. Hey, Moment mal, warum halten wir an? Wir sind doch noch gar nicht an der Spitze. Ich habe es gewusst. seit ihr zwei seid arena changer nicht wahr dank für eure teilnahme wir können auf keinen fall zulassen dass ihr hier ärger macht nicht zuletzt zum schutz unserer tochter die auch ihren sitz hier in tower haben dieser aufzug wurde ein die von einem dieser firmen gebaut marco kosmos construction er ist groß und stabil genug um deinen pokémon kämpfe auszutragen sollte das das für das ding wird irgendwie bald nicht Mano von marco kosmos und joel hat so gefühlt irgendwie so Kampfzonen, Gebiet irgendwie so, weil ich jetzt mal es irgendwie ein Stockwerk höher oder irgendwie so hat es irgendwie so aufgebaut. Gab es nicht mal irgendwie so ein Turm auch ja ins Markt oder so, glaube ich, oder danach, glaube ich, keine Ahnung. So, es war das ist natürlich wieder nicht effektiv, aber hier gegen beide ist ja alles stark. Pokémon haben jetzt mal ganz ehrlich, wollte mein neues Team Pokémon hoch trainieren, aber ja. Nein, Au. Oh. ich wollte schon sagen, das waren ein Volltreffer, ne? Das kotzt mich jetzt schon wieder an, ne? also wenn so ne? was passiert, ist das denn So oder ist irgendwie weiß ich nicht? Wenn reflektor eingesetzt wird oder so in ich keine ahnung so ich blieb jetzt erstmal dings wieder wer hat richtig auf den Nüsse geht die jetzt fragt ist hey eine faust ich habe eine faust gesehen so gut gemacht ich bin der größte weiß nicht warum ich den so ausspreche Oh, ich hatte einen schönen Traum. Ich habe geträumt, ich habe irgendwie einen Traumfugier gefangen in diesem Spiel. <lacht> ja, ich habe bis jetzt noch kein einziges gefunden oder gesehen. Also ich nehme an, wird es nicht geben, ja? Yeah. Oh. So tag ich denn an die Nummer 200. Hä? Hä? So, und jetzt hab mach ihn fertig. So, eine oh, Faust, eine Faust aufsteigen. Die werden alle Pokémon haben oder äh, Stahl Pokémon oder Dreck, hm, wenigstens konnte ich beweisen, dass dieser Lift auch ein Pokémon Kampf standhält. Dabei liefert niemand bessere Arbeit ab als Marco Cosmos Constructions oh, Geld. Wir haben verloren, also bleibt uns nicht anderes über als euch durchzulassen. Ich muss euch erneut bitten, nicht den liga bei seiner Arbeit zu stören. Der Aufzug hier im Rosé Tower besteht eigentlich nur aus einer beweglichen Plattform da dies unter normalen umständen risiken mit sich bringen würde werden als schutzmaßnahmen die diese lichtwände erzeugt wir haben es eine empfehlung von marco cosmos construction Trademark. tschüss na toll wie es aussieht kann das personal den aufzug einfach so von außen anhalten aber wollen wir doch so schnell wie möglich ganz nach oben den pokémon haben sich echt gut geschlagen ich muss sie schnell wieder fit okay hm. Was machst du da haben schon die nächsten, ne? auch wieder alle mit stahl pokémon der ne? pass auf. Wupp. Der Hausierter aus insgesamt 300 Meter hoch. Wir befinden uns hier auf der 150 Meter-Marke. Diese stopper ist der Sitz der Firma MC Versicherung. Ich euch dass ihr gut versichert seid. Ah, Karl und Georgia. Klicklag und, und Kiefer wechsel ich eben schon wieder aus okay ich wechsle so aus so also egal man macht eigentlich vor kann gefährlich gegnerische attacken erahnen ja super man stand aber nur die wahl schauder von soll mir das jetzt wieder soll mir das jetzt sagen ja, okay, das sind dann die sind dann neutral, ne? Also Stahlattacken. bonk oh, eine Faust. Volltreffer. Da waren Volltreffer. Oh mein Gott. Eisenschädel. Oh. Au. Also, nicht so viel, au, aber ein bisschen au. so. Hier mal ist ein bisschen stefig Nicht jetzt, So, ich habe schon erledigt. Ich würde ehrlich gesagt, über das wie ich erledigen, vor irgendwie sich hier voll hochballert mit Gangwechsel. Paralysiert, paralysiert, jawohl, gut gemacht. Hopp. Ah. der beste. Sehr gut. Bringt jetzt zwar nicht so, aber. Wieso mit dem nächsten Schlag weg ist, aber okay. Die haben hat 154 HP, ey. Das ist ganz schön viel. Ja, okay. Warum hat Igni so viel? Ich meine, der ist zwei Level höher, aber trotzdem. Okay, Blackwing hat noch mehr. Krass, Alter. wesens wird das hier ein bisschen kompensiert in diesem dabei ein paar mehr kämpfer auch gott nein oh gott danke nein den anderen den haue ich schon kaputt keine sorge So, wir das funkiefer macht jetzt hier mal platt aber jetzt ein bisschen doof Okay sehr gut. Und ich heim mich hoch. Ja. Okay, dann. Du, Georgia. Sogar steht, wie ihn hat gehört da Ist mir noch nie aufgefallen. Okay, steht wahrscheinlich mal Doppelkämpfen, nehme ich an. Ne? Keine Ahnung. Äh? Dabei liefert niemand bessere Arbeit als MC Versicherung. legt Mal 100 Mal nebeneinander ergibt das eine Strecke von 150 Metern. Äh, danke, ganz netter Fun Fact. In Wirklichkeit leide ich unter Höhenangst zu tun, dass meine Versicherung von Niederlagen bei Kämpfen nicht aufkommt. Das hat das eine mit dem anderen zu tun. Ne? Das ist jetzt wieder die Frage. Oh, Dankeschön, es ja, kommt noch jemand aus der rechten Tür und da war es dann. Ne? Okay, mit mir zu reden. Guck mich nicht so an. Feinde kommen. Es ist nicht mehr weit bis zur Spitze. Aber wir das nicht so, dass ihr einfach so den liga präsidenten überfällt? Ich habe keine Höhenangst. Als Angestellter von Marco Cosmos Airlines könnte ich mir das gar nicht leisten. Den, den, den. Jody und Nate daraus habe ich es nur lesen und oh gott jetzt Dings an erster stelle ne? ein gott wie ein einziges pokémon hat an erster stelle ist hier alles ruinieren kann ne? Das gibt es jetzt nicht äh, wegen münz amulett denke ich jetzt gerade nach dann können wir ja doppelte Preisgeld hier kommen ich hätte schon ein bisschen geld das ist ehrlich gesagt schwer an geld hier ranzukommen in dem spiel also eigentlich wird nicht so schwer. Ich könnte die ganze Zeit hier so Riesenperlen und so, die ich in der Naturzone finde, verkaufen. Aber ne, will ich nicht. Ich will immer aufbewahren, damit ich den Passback hier verkaufen kann für einen größeren Preis. Warte mal, <lacht> was? <What? lacht> Wieso kann das Ding Sprungfeder? Ja, weil es eine Bärenfalle sein soll und ja, Sprungfeder halt. Ne, nehme ich mal an. Aber trotzdem, irgendwie doof. So. Also warte, ich mache jetzt wieder Kehrtwende. Wechsel aus. Ich wollte jetzt nur den Effekt von Münzamulett hier aktivieren. Mit was so überarbeitet nicht. wir haben wir jetzt mal bekommen? 9000 irgendwas. Jetzt werde ich dann hoffentlich Dings bekommen. So. Fast 20.000. Da wäre doch nicht schlecht. Hm. Weil sprung für ist. Was ist auf wenigstens jetzt aufgegangen? Ne? das ist jetzt wieder die Frage. Was hier? Little Mary Kugelsaat gegen Stalos. Sprung, Peter. Okay, ist auf das losgang losgegangen. Wär wäre ich jetzt mal interessant. Ist hat Zwolok irgendwie hochgelevelt wegen der ganzen Zeit hier. Weil ich vorhin noch Level 48 oder so. Irgendwie ein interessant, irgendwie interessant, wenn er irgendwie mit hochgelevelt wäre. So, auf das aus bitte wahrscheinlich nicht viel abziehen, aber da du... oh, gar nichts abgezogen. Body Slam. Äh. Okay, gut. Lehmbrühe. Okay. Seht ihr diesen Angriff? Er hat mich verfehlt, <lacht> wo ich gerade eindeutig getroffen wurde. Oh, nee, nicht so was. Ich habe es vor der Angriff, verdammt, soll ich jetzt mal Dings ein ja los kommt igni. noch kurz im Prozess mit denen ist mir ein bisschen zu doof. Gerade sein Kopfstoß, weil man macht seinen Kopfstoß nicht irgendwie Dingens geht irgendwie auf, auf Spezialverteidigung oder irgendwie so was. war das denn? Was? Na ich darf ich jetzt nicht auswechseln mit dem oder was? Nee ist einfach nur so, weil nicht feuerwebel dingen da hopp uns ja sowieso immer hochhalten würde Ne ich sagen hier. Feuerball. Und er schießt und mitten da rein in die Mitte rein. Von dieser Falle schön jetzt wird er meinen starter hauen wollen es ist für alles was du mir angetan hast was war das gar nichts vorbei gegen das gesicht mitten gegen das gesicht Und dann war es das mit starus der kampf hat irgendwie unnötig lang gedauert habe ich so Gefühl. Hm. dabei liefert niemand bessere arbeit als makro kosmos airlines wenn man mit dem lift nach oben fährt hat man das gefühl zu schweben oh 19.600 oh, 19.000 Will euch bloß nichts ein ihr könnt zum liga präsidenten vordringen denn Dafür müsst ihr erst an ihr vorbei und das ist völlig unmöglich. Wer Olivia das Stockwerk von Liga-Präsident Rosé befindet sich an der Spitze jetzt Rosé Towers, weil er auch an der Spitze der Firma steht. Jetzt kann ich es nicht mehr weit sein, bloß nicht schlapp machen. Ja, irgendwie nicht. Wenn du uns die ganze Zeit heiß kann gar nicht schlapp machen, ich erinnere mich voll zurück an Mega Man X8. Mein zweites Projekt auf diesem Kanal müssen wir auch mit dem Aufzug irgendwie nur zum boah was ist das denn muss man nur mit dem Aufzug zum Mond fahren halt wir kommen auf dem Stockwerk des Ligapräsidenten wir befinden uns hier in der Höhe von 300 Metern sicher es ist euch also tatsächlich gelungen meinen Sonderkommando aus dem Weg zu räumen Sonderkommando aus dem Weg zu räumen was okay und das offenbar ohne Mühe okay ich hätte jetzt wissen müssen, immerhin hat der schämste so großes Potenzial in euch gesehen, dass er euch eine Empfehlung ausgestellt hat. Aber hier endet euer kleiner Ausflug. Ihr geht jetzt brav wieder nach Hause. Denn alles sollte euch mittlerweile klar sein. Ich lasse es da keinen Umständen zu dass ihr den Liga-Präsidenten stört. Dich nehme ich mir zuerst vor, Daniro. Wenn ich dich besiege, wird der schimpf völlig am Boden zerstört sein und den Liga-Präsidenten aus der Hand fressen. Okay, die ist irre lea von marco kostet hier raus was Oh ja brauche ich auch noch okay naja ah, stimmt Okay, level 50 die ist jetzt mal einfach stärker als alles was wir ja äh, psycho ist nicht geister sind nicht immun gegen nee, kann ja gar nicht sonst werden ja die ganzen psychogenese oder ist zauberschein effektiv gegen geist wobei Feenattacken ist ist das, das einziges noch was bei mir nicht richtig sitzt ey. vielleicht macht sich ehrlich Oh, danke die kommen in der 50er pokémon hier um die ecke du traust dich ja was wie kannst du nur mein pokémon verletzen dies irre oh, oh gott diesmal eiskalt stärker als äh, und mary gibt es jetzt einfach nicht wie kam es eigentlich zu dieser situation ey? Ja, du bist psycho Feuer, ne? Ich, ich versuche einfach weiter hier. Dreck. Oh nein. Mein ist Fee. Ja. Echt blöder erster Auftritt von meinem neuen Teammitglied, finde ich. Es ähm, gibt Feuer, glaube ich. ich gibt es nur ein Schild. Ich habe hier ein Schild schon gefangen. Ja, mache ich Wasser. Was mache ich dagegen? Ja, ja ich, ja. ja, ich habe Wasser. Keine Ahnung, sieht hier mal immer erst so als als Stein-Pokémon, wenn ich ehrlich bin, Ist schon jetzt tausendmal schwieriger als Hop. habe ich so ein Gefühl. Oder nee, Mary, ne ich glaube, Mary war einfacher zu besiegen als ob, ob, war eigentlich so halbwegs, obwohl ich weiß, da kann immer schon wieder so lange her, Mann. was für also du okay ja alles klar da muss ich wechseln das lebensgefährliche jetzt noch Blackwing ein wie gesagt wie kam ich jetzt noch mal zu dieser situation ich habe das nicht mehr im kopf muss man gleich mal den part angucken hier so aufzufrischen warum wir das eigentlich noch machen ich weiß nur Delion leon mit den liga präsidenten über irgendwas reden aber jetzt stellt sich irgendwie die ganze stadt gegen uns irgendwie weil wir mit rosé reden wollen aber wieso ich kommt bekommt irgendwie sofort wenn wir jetzt hier weiß nicht gegen die gegen die bösewichte hier des spiels kämpfen also nicht letzter ansturm auf team rocket oder irgendwie so weit. fühlt sich dann irgendwie an nur als team makrokosmos also ne? mitten aus dem nichts kam das ist ja alles kommt jetzt kommt es mir jetzt nicht irgendwie so vor als wären die böse oder so Und die will ja eigentlich nur dass hier der liga präsident nicht gestört wird Und das ist jetzt halt irre da irre geworden deswegen habe ich so gefühl Ah, Milotic. hat okay das heißt war gibt in diesem spiel ich will das Magikazam. jeder andere kann frecken, aber mein ist noch auf level 50 okay wenn ich weiß noch nicht gegen was ich dich eintausche aber verkehrt wenn der Little Mary, würde ich sagen. Okay, Melotick habe ich ja noch nie gesehen in dem Spiel. Oh Gott, sagen wir jetzt nicht Barsch, weiß hier so richtig Blöde zu fangen, so wie in Rubin und Saphir, wo du weißt nicht. Muss ich dann nur in einem bestimmten Feld irgendwie in einem bestimmten Gebiet finden? Wo gerade angels. ja natürlich hatten eine riesige Verteidigung, oder? Irgendwas war hoch. HP oder Verteidigung. Gleich HP, Okay. Mein Gott, der Kampf ist gar nicht mal so einfach. aber es hat letzte Dingen. wahrscheinlich geiger deiner maxen wir es ne? das ist mein letztes pokémon echt ich drehe gleich durch den punkt hast du schon erreicht die pony tops oh gott ich hat eine mega dingens äh, mega dingens äh, ich glaube ich würde das gerne machen ich so etwa großartig gesehen geiger dann auf dem rosa tower ja. <lacht> ihr gesicht also awesome. Okay, satten Schiff, hat ja, ein Schiff in sich stecken, im Flugzeug. Er ja, ist ein Spielzeugschiff, glaube ich. Nein, oh, Bodyguard, oh nee, gar nicht dran gedacht. Oh Oh nee, Ich habe jetzt gerade geplant so ja, ja komm komm schon psychokinese psychokinese das wird so bringen oder ja, ich verstehe diese fähigkeit nicht deiner chinese okay das muss jetzt mit einem schlag weg sein sonst wird das nicht gut weil wenn ne? Äh, falsch will mal Dynamics sehen von... von dir. Und ja, dies mit einem Schlag weg. hat verdammt. Die ist schneller. Ich sag dir mal, ein mit der sich schon vor meinem Image wechsel erfreut war. Die ist schneller, ehrlich. Oh mein gott ich komme mit meinen neuen pokémon nicht dazu irgendwas zu machen ich komme einfach nicht dazu irgendwie was zu reißen ja, mache ich nichts gegen wie ich muss jetzt nur einen schlag aushalten da ist das problem aber wie schnell wissen die eigentlich wenn die selbst von dem Viech und ihr Bowl wird 52. Okay, das ist echt langsam. Was? Ja. ich habe eine Idee. Okay, ja. Sprungfehler bitte. Und tschüss. Er ist jetzt 400 Meter hoch. Ha. Jetzt kommen wir zurück, ha, alles läuft nach Plan. Oh, man, mein Magiker Samen Zum Glück, das war nicht schon am Anfang gemacht. Ne, man mal ein Feuerball gegen die Fresse. Hier pass auf. Wat? Was? weiß jetzt passiert? Ich habe jetzt ehrlich gesagt gerade kurz auf die Aufnahme geguckt. Ich drehe mich nur um. Und das Ding ist schneller. Weil es hier los, Mann. warum ist das Ding so stark? Ach, wegen Bruchrüstung, ne? Deswegen war der schneller. Oh. So, versucht mal deine Giftangriffe hier gegen einzusetzen. Du blödes Vieh, ey jetzt nicht handelt das hier vor dem Anwender über Step und nachher bringt er nichts am Fliegen. Okay, mein Gott, der Kampf ist gar nicht mal so einfach. Ich lebe immer noch, ja, wo wir es aber nichts machen können. Jetzt. ne? hast du gifter tanken felswurf natürlich hast du felswurf auch. macht aber nichts zum glück alter der kampf der kampf war ganz schön hart und noch ein stein Na, freck, meine güte ah. einmal nach pokémon da gibt es jetzt nicht watteschild Ging vor, wird die Verteidigung drastisch drei Stufen? Wäre eigentlich nicht schlecht, ne? ich sowieso nie ansetzen Ja, kommen das Feld Drogenfeld. Nur verloren. Ja. Ach, Oliver, du bist echt zu nichts zu gebrauchen okay ah, wie ist das möglich kann ich denn eine stärke so schätzen obwohl ich bei der rea schön zu so gut geschlagen hast Was? ich kann euch ihr könnt euch glücklich schätzen normalerweise würde ich euch noch weiter das leben schwer machen aber wir haben nun alle wunschsterne die wir brauchen da dürft ihr nun tun und lassen was ihr wollt ändert könnt ihr sowieso nichts mehr daran oh, du bist einfach nicht aufzuhalten nur dein silberim all diese tricks und knipfel Blogs ist echt ein wahnsinn er hat fast gar nichts reißen können, jetzt mich auf den Arm nehmen. Ob es ist halt die nötigen Vorbereitungen für den Liga-Präsidenten zu treffen. Da so, kann ich jetzt mal sprechen. Ich würde gerne den Part und Das sieht ja schon wieder voll gefährlich aus. Aber die ich habe es dir jetzt schon 100 mal erklärt. Willst du mich einfach nicht verstehen? Du als Champ solltest es wirklich besser wissen. Ich verstehe nur zu gut, was sie sagen. Für mich gibt es aber einfach keinen Sinn, das Turnier morgen abzusagen, um ein Problem zu lösen, das tausend Jahre in der Zukunft liegt. Äh, kann diese Sache wirklich nicht noch einen einzigen Tag warten? Als Schämt sehe ich als, als meine Pflicht, an morgen zu diesem Kampf anzutreten. Die Bürger der Galar region und nicht zuletzt ich selbst freuen uns schon so lange darauf. Dann verstehst du es noch immer nicht. Du verstehst es einfach nicht. Sieh genau hin, Delion. Das ist die Galar region in tausend Jahren wird die Energie, die für das Aufrechterhalten dieses Lichterglanz nötig ist, völlig erschöpft sein. Doch wenn dieser Tag kommt, werden wir längst nicht mehr am Leben sein. Unsere Zeit hier ist begrenzt und genau deshalb zählt jeder einzelne Tag. Je schneller wir handeln, um diese Probleme endgültig aus der Welt zu schaffen, desto besser. Ich werde eine bessere Zukunft für alle schaffen, Delion. Verstehe, Lega-Präsident, das ist also, was uns in tausend Jahren erwartet. Ich glaube jetzt habe ich ein bis, ein besseres bild davon worauf sie hinaus wollen sie haben ein wort ich werde ihnen helfen sobald der champ cup morgen vorbei ist der leon ich habe mir solche sorgen um dich gemacht weil du mir nicht zu unserer verabredung aufgekreuzt bist ich jetzt finden wir alles andere als einfach Zum Glück kann es uns geholfen und mary und timiel auch ja und ich danke es tut mir wirklich leid, dass du so viel Ärger wegen mir hast, hopp Weißt du, manchmal sind Erwachsene zu stolz, um eine aufrichtige Konversation zu haben und die Reden stattdessen völlig aneinander vorbei. Macht euch keine Gedanken über all das hier. Lass uns einfach zum Hotel zurückgehen und uns nach aus den Bauch vollschlagen. Die Rechnung geht natürlich auf mich. Le ich hoffe, Sie sehen sich die Kämpfe morgen an, Liga-Präsident Rose. Dieses Turnier wird in die Geschichte Galas eingehen, so viel steht fest. Okay, ich hatte jetzt irgendwie so gerechnet, dass wir gegen ihn als nächstes kämpfen müssen. Du magst dich damit zufrieden geben, in die Geschichte Galas einzugehen, aber ich habe vor, die Geschichte zu verändern. Wenn nämlich auch immer eingang <lacht> Ja, ich meine... Am Abend des nächsten Tages. Dann ist jetzt halt schon der Champ Cup. Es ist soweit und hast du dich auch richtig ausruhen können? Ich bin so nervös, als würde ich selbst antreten. Na, ja, tust du aber nicht. Ich, ich trete an, nicht du. Ich, du bist dann Nero, richtig. Das Finalturnier beginnt in Kürze. Wenn du möchtest, bringe ich dich gern zum Stadion. Hey, tun sie ja nicht so, als wäre gestern nichts passiert. Mein Partner Gott rum und ich zeigen ihnen nun zu gerne, wo der Hammer hängt. Moment, nichts verstürzen ich gehöre zu den guten nicht alle angestellten der pokémon liga folgen olivers befehle blind ich habe natürlich gehört was ich gestern zugetragen habe, und das tut mir alles sehr leid Oliver würde sich für den liga präsidenten tun ohne rücksicht auf verluste alles für ihn tun offenbar hätte sie zu diesem zweck zwar extra eine gruppe von experten aus dem angestellten der pokémon liga rekrutiert aber ich kann euch beruhigen die liga angestellten die sich heute um euch kümmern werden wollen euch nichts böses nun gut, das könnten wir für ihr vertrauen. da ihre So jetzt aber zum Stadion mit dir. Ich will dich endlich kämpfen sehen. Richtig zum Score Stadium bringen, no. wie du möchtest. Wenn du spielst, wenn du zum score Stadion willst, kannst du mich einfach noch mal ansprechen oder vom Hotel in einem Flugtaxi steigen. Oder ich kann einfach nach laufen. Das kann ich auch machen. Was Vielleicht das Stein, wo wir sonst einmal immer gekämpft haben, so. gut. Dann war das für diese Folge. In der nächsten Folge heißt es dann wohl gegen Deleon antreten, so wie das ausschaut. Ne? Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns ja in der nächsten Folge ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.